2020. Das Corona-Jahr. Allen geht es schlecht und manche benehmen sich sogar wie Affen. Du Fanboy! Und als ob das noch nicht genug war, wurde auch noch der Mikeverse-Discord-Server gehackt. Link in der Beschreibung. Kann das ja noch schlimmer werden? Nein! Aber dafür noch besser! Hiermit präsentiere ich euch den mike Pizza adventskalender 2020. Trademark. Ihr denkt euch jetzt sicherlich... boah wow, Mike, das hört sich ja echt nice an. Aber was ist denn das genau? Nun, lieber Zuschauer, der Mike Bees Adventskalender 2020 Trademark, beinhaltet 12 hochqualitativ geschnittene Videos mit unter anderem Gameplay. Themen und Meme-Videos. Wow, Mike, das hört sich ja echt cool an. Aber was ist denn mit den anderen 12 Tagen? Nun, mein barmherziger Zuschauer, die restlichen Tage werden ganz normal wie immer Let's Play-Videos kommen. Oh, schade. Ich dachte, du machst irgendwas Besseres. Also, worauf wartet ihr dann noch? Außer, dass die Videos online gehen. Abonniert jetzt den Mike bis auf seinem YouTube-Kanal und schaltet die Glocke an, damit ihr nichts mehr verpasst. Oder schaut einfach mal alle zwei Tage auf meinem Kanal vorbei. Ihr könnt auch gerne bei Let's Play-Videos schauen. Also, ich zwinge euch nicht. Also, ihr könnt gerne gucken, wenn euch das gefällt. Mike, was ist, wenn ich die Videos verpasse? Wo kann ich die dann finden? Eine äußerlich gute Frage, mein neugieriger Zuschauer. Am Ende dieses Videos ist eine Playlist verlinkt, in der alle Adventskalender-Videos enthalten sind. Dieses auch in der Beschreibung verlinkt. Genau wie meine Social Medias könnt ihr auch gerne abchecken. Ich hoffe, euch werden die Videos gefallen und wenn ja, dann könnt ihr gerne euer Feedback da lassen und doch gerne einen Like und noch ein Like und noch ein Like und. Noch